Ja Leute, es ist wieder soweit und zwar Tinboxen-Time und ich habe nicht nur eine Tinbox hier, nein, ich habe hier zwei Tinboxen. Das heißt zweimal die neue Tinbox, vielen Dank nochmal an Konami, dass ich das Ganze hier natürlich öffnen darf. Und zunächst einmal gucken wir uns erstmal an, wie die Tin aussieht, denn sie sieht so aus an den Seiten, halt also, so, so... Und so, das hier ja erstmal ähm, nichts Besonderes, aber was Besonderes ist, und zwar wenn wir die Tinbox vom letzten Jahr dazu nehmen, sehen wir natürlich, dass das hier ähm, zusammenpasst und natürlich ein Muster gibt, ist natürlich die heilige Steintafel und theoretisch kommt hier oben noch eine drüber, aber halt jetzt nicht in diesem Jahr. Diesen Jahr geht es nämlich um diese zwei und ich würde sagen, wir machen die einfach mal auf. Ähm, zum Stand dieses Videos, wo ich das Ganze aufnehme, sind für mich bisher nur vier Karten bekannt. Das heißt, es ist eine riesen Überraschungsbox. Und wir fangen einfach mal an. So, so sieht das Ganze aus. Okay, eins, zwei, drei. Drei Booster, okay. Der klassische Check. Erstmal gucken, ob hier noch was ist. Okay, da ist nichts. schade. <lacht> Hätte er sein können. Okay, also drei Booster haben wir. So, ja, doch. Sieht ganz schick aus, auf jeden Fall. So, dann gehen wir mal hier rein und wir haben hier halt jetzt diese drei Booster. Und ich würde sagen, wir fangen einfach an mit ähm, dem ersten. Upsala. Wie gesagt, ich kenne nur vier Karten, ähm, darunter Zeus. Ähm, und ja, es ist eine Überraschung. Also ich, ich finde es crazy, ein Pack zu öffnen, wo man selber nicht weiß, äh, was drin ist so richtig. Okay, wir fangen hier an mit. Wir fangen an mit Goki. Okay, Goki, Eisenklaue. Äh, Gaia. Okay, Gaia haben hier auch Reprints drin. Interessant. Äh, Großer Lamander. Okay, sind ja wahrscheinlich dann hier jetzt die letzten Großer lamander reprinten? Uh, Ad Ignis hat hier ein Reprint. Das ist cool. Also Ad Ignis da, ähm, cooles Deckthema auf jeden Fall. Hat hier ein Reprint drin. Und, ähm, wie immer wird... Uh, Tiefsee bekommt hier auch ihren Reprint. Das ist interessant. Gerade für Mehmeh. Ähm, nochmal Gaia. Hm. Oh! Oh! Wir haben Tritron-Reprint drin. Das ist interessant. Ähm, Okay. Okay. Ist. ist. Okay, cool. Okay, und? Oh, Fallstellerin. Mm, sehr schön. Natürlich hier drin. Oh, oh, was ist das denn? Hä? Die kenne ich gar nicht. Was ist denn hier los? Während des Spielzugs deines Gegners, wenn eine beliebige Spieler Kampfschaden erhält, du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Dann führe einen dieser Effekte aus. Du erhältst Lebenspunkte Höhe des Kampfschaden. Füge deinem Gegner Höhe des Kampfschaden zu. Okay, krass. Äh, kannte ich gar nicht. Ähm, okay, weiter geht's. Ähm, Add-Eye-Kontakt. Sehr cool. Also hier. Oh! Oh, strickscharf. in Secret! Oh! Alter, ey, es sieht so geil aus. Ihr seht es kaum, oder? Komm, komm, komm, komm, komm. Hier, dichter ran. Viel dichter ran. Da! Oh, mein, jetzt sieht man's. Oh, mein Gott! Strickscharf. mega schön. Das ist mega schön. Alter, Strickscharf, mega geil. Unionfahrer, auch hier als Reprint drin. Nett. Ähm, dann der Blizzard auch noch. Melfi, Erwachen? Echt, die sind ja, ja Er ist auch hier drin? Dogmatiker Reprint? Darauf haben wir doch alle gewartet. Und anschauen in eine finstere Welt. Alter, okay, okay, okay. Puh. erstes Pack und äh, ich. Tritron Reprint. Super, super geil. Ähm,. Zwei Ultra... Oh, ey, Leute, <lacht> das erste Pack. Und ich freue mich einfach nur. Okay, weiter geht's. Wir haben natürlich das zweite Pack auf. Boah, ist mega schön. Äh, Gerade halt für Deckthemen. Ähm, wie Schadol oder auch Kuscheltier auch. Sehr, sehr cool. Äh, Kundiersprecher. Natürlich hier auch äh, allgemein äh, diverse Reprints drin. Ne? Oh, Tiefsee. Ja, okay. Die Tiefseekarten haben ja definitiv wohl alle einen Reprint drin. Ist sehr cool, also finde ich sehr, sehr gut. Ähm, dann Princess, ja klar. Also aus irgendeinem Grund will er das immer scharf stellen. Nehmen wir das einfach mal raus. Ähm, haben wir den Wind. Resonator hier ebenfalls äh, als Reprint. Und, uh, da kommt die erste. Uh, flammende Waffe. Ja, natürlich auch hier als Reprint. Oh, Phantom Knight als Super-Rare hier. Puh, geil und uh, dunkles Durchdringen, Leute. Das ist eine der vier Karten, die ich kenne. <lacht> also, dass ich weiß, dass sie hier drin sind. Ähm, ja, ist indirekt natürlich für dunkle Magier. Funktioniert aber theoretisch auch für bläuge, weiße Drachen oder ähnliches. Ähm, und ja, eine das, ne, das Support-Card auf jeden Fall. Er uh, der da an ultra -Wear. Oh, wie schön. Das ist mega schön. Und die Secret Rare. Oh, Dogmatica! Dogmatica! Leute, ey, dieser Secret Rare-Effekt, er ist so. Warte, wo sieht man den Kamera? Alter, jetzt seht ihr es. Oh ja. Ist der schön. Also, der Secret Rare-Effekt ist wirklich schön. Äh, kann man nichts machen. Äh, warte mal, ist das. Ah ne, das ist, äh, das ist äh, edle Waffen. Ich dachte gerade, das wäre ja Rock War, aber das ist ja. Das äh, kam mir gerade das raus. Und nochmal, uh, ja, und, uh, Melfi hier, auf jeden Fall, Reprint. Sehr, sehr cool. Oh mein Gott, Leute. aller strickschaft, bisher mein Highlight. Bisher mein Highlight. Definitiv. Äh, dann Eischatten. Tiefsee, wie gesagt, Tiefsee wird hier jetzt wahrscheinlich äh, einfach alles komplett gereprintet drin haben. Oh, ein da, Also ich freue mich über die Ignister-Karten einfach. Ja, Pegasus. Natürlich eine Super-Karte, ne? Brauchen wir gleich drüber reden. Super gut. Dann die Gaia. Resonator. Haben wir auch eben schon gesehen, dass hier Resonator ist. Uh, oh, ein Super-Rare. Das ist natürlich auch schön. Ja, ein Super-Rare. super Superschön. schön. Superschön. Donnerhand. Alles Super-Rare. Okay. Oh, Fleur als Ultra-Rare. Oh nein, ich habe fast, fast die anderen Karten. Fleur als Ultraware, das natürlich, oh, das ist geil, okay, ich muss, mal, ich muss mich ein bisschen beruhigen, oh, Tactical Talents, Tactical Talents, als Ultraware, als Ultraware, es ist, oh mein Gott, wie geil ist das denn, Tactical, oh, oh ich kann kaum noch reden. Tactical. Oh, das ist nicht die Secret. Es ist nicht nur die Secret Rare. Okay, Leute. Tactical ist hier drin. Oh mein Gott, das ist so cool. Tactical ist hier drin. Ich hab's, ich hab's vorher gesehen. Ich wusste eigentlich, die müsste hier drin sein. Und sie ist da drin. Und oh, die Secret Rare. Oh. Der leuchtende Monddrache. Warte, kenn ich. Kennt man den? Oder ist der neu? Du kannst diese Karte als Normalbeschwung beschätzen, ohne Tribut anzubieten. Die Grundartikel wären zu 515. Während der main schnell Effekt. du kannst ein Monster wählen, das Gegner kontrolliert und dessen Artikel kleiner. Doch, doch, da, doch, doch. Den habe ich, glaube ich, schon mal gelesen, ja. Aber cool. Also, Artwork natürlich hier, ne? Und Leute, ja, ja, man sieht's. Oh, diese, ich liebe den Secret way effekt hier. Oh mein Gott, das ist so schön. Und dann weiter geht's. Ah, puh, ich bin schon fertig. Ich bin schon fertig mit der Welt. Oh mein Gott. So. Ey, wie geil. Einfach hier. Einfach alle, alle äh, melfi karten hintereinander. Alter, Tacticals. Flö. Schlick. Oh, okay, Leute. Das war die erste Tin. Aber wir haben noch eine ganze zweite Tin. Und die machen wir jetzt natürlich auch auf. Da ähm, äh, Muss natürlich sein. So. Oh mein Gott. Alter, ist es ist so cool. So, hier haben wir die Tin. Natürlich. Oh, schau. Ist es genauso wie die anderen? Aber sicher gehen, ob nicht doch was versteckt ist. Hm, ne, schade, doch nicht. Naja, man weiß ja nie. So, und weiter geht's hier: äh, drei weitere Booster und Tacticals, Strickschaf. Alter, ich, ich, oh, ist das, oh. ja, das ist einfach nur toll. So, weiter geht's hier. Okay. Hexenwerk, auch cool. Edding äh, ist da, wie gesagt. Uh, Katze mit neuem Leben, auch hier drin als Reprint. Okay, wie gesagt, ne? Oh, Hexenwerker. Okay, die Hexenwerker sind hier wohl auch... Sind hier alle drin? Ich, ich hab keinen... Uh! Das ist, das ist aber interessant. Die bekommen hier auch ein Reprint drin. Äh, sind ja aus dem äh, Structure-Deck. Und, ähm, sind hier als Reprint drin. Äh, das ist ja mal... Ey, äh, das ist ja cool. Hey, wie cool ist das? Nice. Okay. Äh, Künstlerkumpel und... Oh. Das ist der Chaosherrscher. Oh, ein Ultra, aber so nice. Boah, geil. Und, oh, yo, Ariel in Ultra. Oh mein Gott, das ist so hübsch. Ariel in Ultra. Oh mein Gott, wie cool ist das? Ey, da blüht mein Schadol jetzt auf. Oh, Ariel Ultra und Secret Rare. Oh, Dame des Jammerns. Oh mein Gott. Okay, kann man sehen wieder? Oh, ich liebe diesen Secret Rare-Effekt. Oh. Alter, wieder ein Highlight-Pack. Alter Schwede. Äh, wie geil ist das denn? Er natürlich hier. Äh, oh, wieder Melfi. Oh! Was? Hier ist ein Steinbefreier drin! Steinbefreier Reprint! Oh mein Gott! Oh mein... Ich will einen Steinbefreier. Ich will... Oh, Entschuldigung, ich habe eine Karte überschlagen. Ich will... Ich... Äh, nee, oh nein, Ariel! Oh mein Gott, ich habe Ariel für, für... Nein! Oh Gott, ich weiß gar nicht. Oh Gott, wir wollen einen Steinbefreier. Ist, ist hier Researcher drin? Das ist ja die große Frage. Ist hier Researcher drin oder nicht? Ich weiß es natürlich nicht. Äh, Goki. Hexenwerkerin. Goki. Ei. Oh, ja, Flamander Ritter. Natürlich auch sehr, sehr geil. Und... Oh, Patrina und Taylor, nett und oh, Nerva! Ein Ultraware! wie cool! Wie cool ist das denn? Okay, Leute, das ist, das ist geil, das ist oh mein Gott! Nicht so Oh, Wendy, ein Ultraware! es ist ja. Ich, ich, okay, ich wiederhole mich, ich wiederhole und wiederhole mich. Es ist oh mein Gott und oh! <lacht> Gefängnis des Eis. Okay, das ist anders krass. Das ist anders krass. Oh mein Gott. Yo. Okay, komm hier. Alter. Alter. Gefängnis des Eisdrachen. Nicht des Eisen, des Eisdrachen. Holy. Holy. Wie, wie gut einfach. Oh, auch eine nette Karte. Darf man nicht unterschätzen. Oh, und noch Melfi-Karten wieder. Die sind immer hinten irgendwie, ne? Die werden immer. Oh. Gefängnis! Ich, ich. Oh, und, und. Warte, warte, warte. Oh ja, und da Wendy. Oh mein Gott, wie cool! Oh, Leute, das ist leider. Ich habe eine schlechte Nachricht. Es ist leider schon das letzte Pack. Oh, Mann. Ich will mehr. Laternenhai, auch gut. Äh, die hatten wir ja auch schon. Tiefsee und Titan, äh. Titan. Genau. Nett. Oh, Gizmac! Gizmack bekommt ja auch Reprint. Nice, nice, definitiv. Und jetzt. Oh, die Ungeheuer. Hey, warte mal, das ist ja voll cool. Super und Ultraware. Das ist. Das ist nice. Also völlig überraschend. Also ich hätte nicht erwartet, dass wir drin sind. Genauso wenig wie ich in den Schadolz erwartet hätte. Aber das ist einfach nur nice. Es ist nice und. Mondsgeld in Ultra, das ist doch geil Ist natürlich ursprünglich eine Secret Rare gewesen Ähm, ist es eigentlich klar, dass die Karten, die halt in einer Rarität rausgekommen sind, hier nicht in der gleichen T drin sind Deswegen natürlich hier die in Ultra Rare Genauso wie Tactical Talents, hier in Ultra Rare Aber Eisdrachen Natürlich in Secret Rare, einfach weil halt ähm, ja, die halt eben in Ultra Draußen ist, und jetzt Leute, die letzte Secret Rare Für heute Oh Maschinenwesen! Oh mein Gott! Alter, ich bin so überrascht, welche Karten hier drin sind. Oh, es sieht so geil aus. Ich bin so überrascht, was hier drin ist. Das ist ja unglaublich. Das sieht so, so schön aus. Oh mein Gott. Ach, Virtualwelt ist ja hier auch. Also, es ist unglaublich. Also. Oh, oh. Okay, Leute, okay, Leute. Das wird schwer jetzt hier äh, gut zusammenzufassen. Ah, komm, weißt du was? So, äh, also, wir, wir, wir, wir schieben hier einfach alles zusammen. Äh, ich bin überrascht. Ich bin, oh, Tacticals, ich bin einfach überrascht. Ja, wir fangen einfach mal an, hier mit der Überraschung. Äh, hier sind einfach, äh, ja, die Structure Deck-Karten drin. Dann, ähm, packen wir mal ein bisschen schöner hier hin jetzt. Äh, dann die Mondskälte, sehr cool. Das, die zwei Secret Rays, auch sehr cool. Dann, oh ja, also, komm, Eisdrache, ist Hammer. Wendy, warte, wo ist, wo ist, wo ist, wo ist, hä? mit? Ariel. Ja, uff. Ariel und Wendy. Sehr, sehr nice. Äh, Nerval auch sehr nice. chaos Special nice. Fleur nice. Das sehen super rare auch nice. Dogmatica Secret-Rare. Ey, Ad das finde ich auch super geil. Die neue Karte für, ähm, dunkle Magie. Also eigentlich für normale Monster. Dann noch eine Secret-Rare. eye -Contact Und Strickschaf. Oh, Strickschaf auch so schön. Und dann, äh, ja, hier nochmal natürlich die, äh, krassesten Highlights. Na, ach Gott. Ach, was sind für Highlights? Es ist alles ein Highlight. Das ist einfach, einfach, einfach geil. Einfach. So, ich zoome hier nochmal extra ein bisschen raus. Ey, äh, oh mein Gott. Leute, das war das Opening. Der Tin 2021. Oh mein Gott. Das ist, äh... Mir fehlen die Worte. Es ist mega nice. Äh, ja. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich gerade. Und es hat euch gefallen. Und äh, die Überraschungen haben euch gefallen. Holy Sch Oh, das ist einfach, einfach, einfach toll. Aber jetzt an euch. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und viel Spaß beim Duellieren.